Damit die Kapazitäten unserer Lernplattform geschont werden können, empfehlen wir Ihnen, Ihre aufgenommenen Videos mithilfe von Opencast in Ihren Moodle-Kurs einzubetten. Wählen Sie dafür den gewünschten Kurs aus, in dem Sie ein Video einbetten möchten. Wählen Sie nun oben rechts in der Leiste das Zahnrad aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten einschalten. Jetzt befinden Sie sich im Bearbeitungsmodus. Als nächstes öffnen Sie auf der rechten Seite unter Block hinzufügen das Dropdown-Menü und wählen hier die Option Aufzeichnungen in VideoCampus Beta aus. Klicken Sie jetzt auf den Button Video hinzufügen. Tragen Sie den Titel sowie den Namen des Vortragenden ein. Anschließend können Sie Ihr Video aus dem Dateiexplorer hochladen. Sie haben die Möglichkeit, zwei Videos parallel hochzuladen, eine Präsentator-Videodatei und oder eine präsentations -Videodatei. Nun wählen Sie Ihre Datei aus und laden diese hoch. Das Hochladen ist abgeschlossen, sobald ein grüner Haken zu sehen ist. Klicken Sie im Anschluss auf Video hinzufügen. Jetzt gelangen Sie zum Überblick über Ihre verfügbaren Videos. Das Video wird im Hintergrund verarbeitet. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Aktualisieren Sie Ihren Kurs von Zeit zu Zeit. Sobald das Video mit einem grünen Haken versehen ist, kann es eingebunden werden. Wählen Sie dafür unter Bereinstellen das Pfeilsymbol aus. Jetzt kann der Titel bearbeitet und eine Beschreibung hinzugefügt werden. Nun kann der entsprechende Kursabschnitt ausgewählt werden. Klicken Sie im Anschluss auf Aktivität hinzufügen und zurück zum Kurs. Das Video wurde nun hinzugefügt.